Mein lieber junger Mann, Politik ist notwendig Politik sind dem Volk aufgezwungene Regeln, Regeln. Und in diesem Land zählen nicht aufgezwungene Regeln, sondern der freie Wille der Bürger, Bürger. Sehen Sie sich um, Sie werden staunen, wie frei wir sind Keine Freiheit im Dasein des Teufels Scheiß auf die Wahrheit, die scheint gleich bedeutet Mein Geist, der sich wegen Psyche gehäutet hat Ist ab heute wach und läuft nicht ab, nein An der Spitze hier sind nur die Kränke sind Weil sie Welt und Existenzprobleme leichter bedenken Waffen in dem Raum, Monate im Klinikum Sie bedecken dir dein Maul, zum Glück ist die Klinik um Wir sind dumm, wissen nicht wie man die Gitter bricht Du bist negativ und verwirrt, ja sicherlich Wir sind dicht, so dicht wie die Mauer die wir stellen Zeitbombe tickt, wie lang ist die Dauer dieser Welt Keiner jetzt Wie lange die Dauer dieser Welt? Diese Erde hat kein Kraft mehr, doch wird noch gelähmt. Damals war sie Wärme, heute ist es die Herrschaft. Euer Leben ist ein Spiel, ich bin ein Spielverderber, mich Ein Vogel freit doch fuck nein, es grenzt sein Kreisen in eine Richtung, an einer Stelle Riesenrad Schaut her! Wie lang? Wie lang ist die Dauer dieser Welt? Wir wollen alles haben, doch wollen uns verstehen Wie lang ist die Dauer dieser Welt? Wir wollen gar nichts fragen, es hat uns entstellt Wie lang ist die In einer freien Welt vergewaltigen sie die Naturrechte eines jeden Sie sind die Opfer der Macht hier von politischen Despoten. Und wenn sie nicht denken, wie die da oben denken, nimmt man ihnen den Pass ab. Ein Land zu verlassen heißt ein Gefängnis zu sprengen. In dein Land zu betreten heißt durch ein Nadelöhr zu gehen. Darf ich fragen?